Willkommen zum heutigen Tutorial. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach eine wunderschöne, romantische Sommerfrisur machen könnt, ohne viel Aufwand. Los geht's! Um diesen Look zu kreieren, ich habe mir vorher ein paar Locken mit dem Glätteisen gemacht. Das könnt ihr gerne in dem Tutorial ähm, Locken mit dem Glätteisen machen nachschauen. Ähm, weiter geht's. Wenn ihr eure Haare also fertig präpariert habt, entweder geglättet, geföhnt oder eben wie ich locken gemacht, dann geht ihr wie folgt vor. Ich lasse einen Strähnen hier vorne raus, dann nehmt ihr das Haar und fangt an es schön aufzudrehen. Immer am Kopf entlang. Dann nehme ich so eine sogenannte Postichnadel, um mir das Haar hinten im Nacken richtig schön zu befestigen. Um diese Nadel zu befestigen, nehmt ihr hinten ein kleines Stück von dem ersten Teil und dreht sie praktisch rum, einmal rum und drückt sie dann rein. Nur Vorsicht, dass ihr nicht die Kopfhaut erwischt. Ich meine, dann hebt es zwar, aber es tut ganz schön weh. So, damit haben wir schon mal einen super Halt. Dann nehme ich noch meine berühmten Klemmerchen. Da kann man das Ganze dann noch ein bisschen ordentlicher mit gestalten. So, zum Schluss noch ein bisschen Haarspray und schon seid ihr fertig. Mir gefällt sehr gut. Ich finde, es ist mal was völlig anderes als das, was man sonst immer so sieht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich danke euch herzlich, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial-Video. Tschüss!